Immer und immer wieder ist die Bibel übersetzt und übertragen worden. Und Martin Luther hatte ja aufgefordert, man möge dem Volk aufs Maul schauen und so reden, dass die Menschen einen verstehen können. Also gibt es auch in diesem Buch hier eine Übersetzung der Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium in der Bibel auf Berlinerisch. Michael Fischer hat sie geschrieben. Zu so genau die Zeit hat Kaiser Augustus ein Gesetz gemacht, was besagte, dass nur alle Leute Steuern zahlen sollen. Das war das erste Mal und passierte, wie Kyrenius in Syrien Chef von Zernse war. in dem jingen alle in die Stadt, wo sie geboren waren. So hat es auch Josef aus Galiläa gemacht. Der ging von Nazareth Richtung Bethlehem in Judäa, wo David seine Familie herstammte. Da sollte er sich melden mit Maria, seine Braut, die ging schwanger. Und wie sie da angekommen sind, ward so weit, dass sie das Tür kriegen sollte. Und so bekam sie den Sohn, wickelte ihn und packte ihn in eine Krippe, weil wo anders kein Platz nicht war. Ganz in der Nähe waren Hirten, die in der Nacht auf dem Feld vor der Schafe auf ihr aufgepasst haben. Und kiek mal, da taucht plötzlich Jottes Engel auf. Und mang war hell und da kriechten sie mit der Angst. Und der Engel sagte, nun keine Bange nicht. Was ich zu sahen hab, lässt bei euch und alle anderen große Freude aufkommen. Das ist nämlich so. Da ist heute in der Stadt vom David Inner geboren worden, den nennen sie Christus. Und das ist ein ganz Besonderer den erkennt er daran, dass er denn gewickelt in der Krippe liegt. Und dann kam noch ein ganzer Haufen Engels, die haben Jott gelobt und haben alle zusammen gesungen, Ehre sei jott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen in Wohlgefallen. Wie die Engels dann wieder weggeflohen sind, sagte ein Hirte zu den anderen, komm, lass uns mal kicken gehen, ob das auch wahr ist was die da uns erzählt haben und da kamen sie auch schon eilig gelaufen und trafen auch auf Maria und Josef mit ihrem kleinen was ungelogen in der Krippe lag und wie sie dir sehen hatten da haben sie das weiter gesagt was sie von dem Kind gehört haben und die leute denen sie dir gesagt haben haben sich nur gewundert über das was sie von so von den hirten gehört haben und Maria war mächtig gerührt und hat viel drüber gegrübelt. Zu guter Letzt sind die Hirten wieder nach Hause gegangen, haben lieben Jott gepriesen und gelobt für alles, was sie gehört und gesehen haben. So wird ihnen gesagt worden war. Gesegnete Weihnachten.